Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch Dogs Legion. Im letzten Video ist Mary Kelly unglücklich gestorben. Unfälle passieren nun mal. In diesem Video gehen wir jetzt die Albion-Kontaktperson aufsuchen, die uns ein bisschen was zu erzählen hat. Hoffe ich zumindest. Das ist auch gleich hier die Straße runter in einem wunderschönen Haus. Da wären wir. Wo ist unser Informant? Ja, wo Schlechte ist unser Informant? von Hamish. Sein Kontakt verspätet sich. Also mach es dir ruhig bequem. Na klar. Schädigen wir wieder unseren Frontallappen? Wer ja. bist du, meine sch*** Mutter? Der Angriff fand statt, als Albion CEO Nigel Cass eine neue Sicherheitsinitiative... Dreh mal lauter, Mann! Das nun folgende Videomaterial könnte für manche unserer Zuschauer verstörend sein. Was? Ohne ihre Bemühungen gäbe es diese Kontrollpunkte nicht. Vorsicht! 43C, Angriff über die rechte Seite, gezieltes Feuer! gezieltes Feuer! Du Lügner! Du verdammter Lügner! Du wirst uns alle umbringen! Die Behörden haben sich noch nicht zum Vorfall geäußert, im Gegensatz zu Cass. Ein Angriff auf mich und meine Männer ist eins. Wir können mit diesen Monstern umgehen. Aber ich werde keine zivilen Opfer dulden. Diese Stadt verdient Frieden. Ich verspreche, London, wenn wir so weitermachen, werden diese Angriffe nicht aufhören. Aber das müssen wir nicht dulden. Aus Angst in unseren Häusern bleiben. Verbrecher. Terroristen wie diese. Sie können gestoppt werden, bevor sie anfangen. Und genau das habe ich vor. Polizei und Politiker haben aufgehört, für euch zu kämpfen. Aber ich werde das nicht tun. Vielen Dank. Alles klar, Bro. Genau meine Rede. Cass sollte hier das Sagen haben. So ein Schwachsinn. Er ist doch bloß ein gieriges A- Nigel Cass ist der Einzige, der sich um die Stadt kümmert. Idiot! Hey, auseinander! Bleibt zivilisiert! True. Sagt mir, dass ihr euch mit meinem Kontakt getroffen habt und er nichts mit der Sache zu tun hatte. Dein Typ ist nie aufgekreuzt, Hamish. Aber jetzt komm. Das war eine Show. Und Cass ist der Regisseur. Klaro, die Kameras, die Rede hat gepasst wieder auf den Eimer. Wir müssen den Tatort auskundschaften. Du raffst es echt nicht. Radu ist in letzter Zeit alles andere als stabil. Schwätzt jede Menge dummes Zeug, dass jemand Cass aufhalten muss. Um jeden Preis. Das Timing ist auch verdächtig. Kers verkündet diese neue Sicherheitsinitiative und wird dann in der Öffentlichkeit angegriffen? Niemals. Ich hoffe, ihr habt recht und Radu ist nicht durchgedreht. Ich meine, was wa sollte das eigentlich für einen Angriff darstellen? Ja, keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal mit unserem Moppet zum Schauplatz des Attentats. Schauen uns das Ganze an. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Hinweise, die auf irgendwas führen. Vielleicht werden wir auch wieder komplett in die Irre geführt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bin ich immer noch der Meinung, Kong passt nicht in die Rolle rein. Diese Szene von Nigel Cass, ich kann sie mir vorstellen... Ich kann mir auch vorstellen, wie ein professioneller Voice-Actor da geredet hätte. Und dann höre ich Gronks Stimme und es tut mir irgendwie leid für Gronk. Er ist halt nicht gemacht für diese Rolle. Aber jetzt macht er halt diese Rolle und wir müssen damit leben. Und wir sind in der Nähe. Oh, wer war das denn? Steigen wir mal ab und schauen uns hier ein bisschen um. Hätte jemand Pyrotechnik auf den Boden Angel geworfen. Angegriffen, aber, Überraschung, seine persönliche Schlägertruppe hat das Gebiet schon gesäubert, um die Beweise zu beseitigen. Wenn ich was zu vertuschen hätte, würde ich auch schnellstens aufräumen, oder? Die Sache stinkt doch. Kann sein. Wenn du nach Hinweisen suchst, könnte ich den Angriff in Augmented Reality rekonstruieren. Krass, Bergli. Du hast echt coolen Tech**** drauf. In der Nähe gibt es ein CTOS-Datenrelais. Da wird es die Daten geben, die ich brauche. Wenn Naja, um ehrlich zu sein, wenn ich ähm, auf offener Straße angegriffen werde, würde ich das Gebiet auch erstmal absperren, um noch Beweise zu sichern. Ah. Gut, dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Oh nein, ich wurde gesehen. Okay. Er ist weg. Hat niemanden gerufen. So muss das. Ich war hier aber auch schon mal drin, ne? Genau, ich war hier schon mal drin, weil ich einen Technikpunkt abholen wollte. Was ist das? Ich brauche ein paar mehr Daten, wenn ich die Szene in Augmented Reality rekonstruieren Ja, kein Problem, soll. Backlay. Gut, er hat nicht gesehen. Natürlich die Wachen, die hier waren vorher. Die waren noch nicht so krass ausgestattet, aber der Ort hier war schon ein Sperrgebiet. Dann begeben wir uns mal zu den Datenrelais. Das sollte reichen. Geh zurück zum Tatort, um dir die Rekonstruktion anzusehen. Ja, okay, erstmal werden wir den Typen hier ausschalten, weil der stört mich. Dann hören wir uns noch das hier an. Befehle Autorisierungscode Delta November Charlie 001 Geschäftsführer Nigel Cass Zoon Supervisor Harris Die geplanten Maßnahmen werden nicht ausreichen. Sicherheitsbereich einrichten Scharfschützen auf den umliegenden Dächern. In Sicht. Jeder Störenfried soll abgeschreckt werden. Niemand betritt den Ort, ohne durchsucht zu werden. Gründlich. Die Protestierenden sollen ruhig protestieren. Wir müssen für ihre Sicherheit sorgen. Keine Zufälle, Harris. Verstanden? Alle in Bereitschaft. Wir dürfen nicht scheitern. Ende. Sorry, dass euch das ansehen musstet. Und wir hören uns auch noch den letzten Audiolog an. Sir. Alle Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser transportiert, wie befohlen. Ein umfassender Bericht, jetzt. Das hätte man verhindern können, Harris. Menschliches Versagen. Unschuldige Menschen sind gestorben. Ihr Schutz war unsere Pflicht. Jawohl, Sir. Das Fahrzeug und Flur. Erledige das. Versammle die Presse. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Wir haben versagt. Das hätte nicht passieren dürfen. Und das wird es auch in Zukunft nicht mehr. Okay. Und dann starten wir mal die AR-Rekonstruktion. Da kam der Wagen. Hat ein paar Leute umgemeldet. Aber warum fährt der Wagen dann in die Menschenmasse rein und nicht auf die Bühne? Sieht nach Profi-Terrorismus aus. Damit meine ich professionell und pro Terrorismus. Okay, der Idiot benutzt also Profi-Waffen, Aber wer ist es? Ich schaue mich mal um. Ja. Ich durchsuche die Gesichtserkennungsdatenbanken. Jo. Da ist er. Radu Florin. Ein angesehener Albion-Mitarbeiter, bis er seinen Boss mit einem explodierenden Truck überfahren wollte. Radu? Oh, Scheiße! Das ist der Typ, der mir bei Themis auf die Sprünge geholfen hat. Mein Kontakt bei Albion. Dann war das ein waschechter Mordanschlag, der missglückte ist. Kein blödes Theater. Was hat er herausgefunden, dass er verzweifelt genug war, um sowas zu machen? Na los, Bags. Schau mal, die Albion Trucks haben Blackboxes am Fahrgestell, sowie Flugzeuge. Okay. Ich kann die Blackbox orten, dann sollten wir die aktuelle Position des Trucks erfahren. Check auch die Kennzeichenbags. Aber klar, und ich überwache die Albion-Kommunikation und tue tausend andere Dinge, die du nicht würdigen wirst. Sieht nach angepisstem Mitarbeiter aus. Cass muss dem Kerl echt so auf die Nüsse gegangen sein. Sondermeldung. Kriegerische Heilunken gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Das können wir ausnutzen. Schauen wir nach dem Truck! Laut Albion Funkverkehr haben sie den Truck zum Ort des Toran-Anschlags gebracht. Und was noch seltsamer ist, Radu florenz Leiche haben sie mitgenommen. Echt jetzt? Zum Toran-Krater? Ist ja krank. Albion hat die Bergung am Tatort koordiniert, was jetzt eher nichtssagend ist. Das ist eine Müllhalde, oder? Für Probleme, die verschwinden sollen. Wenn wir den Truck finden, finden wir auch Radu. Absolut. Okay. Dann verlassen wir mal das Gebiet und begeben uns zum Ort des Tornanschlags. Dann wollen wir hier langlaufen und dann ist alles tamam. So. Ach, gucke mal. Ey, wenn Bernhard gerade in der Nähe ist, dann können wir auch zu ihm wechseln. Und dann immer der schöne Ladebildschirm von Philipp Amtor. Ich liebe ihn. Leer dein Zuckerzeug. Wir haben Arbeit. Ich esse nichts Süßes. Hast du deshalb eine extra Portion Erdbeersirup bestellt? Ach, sei still und sei ein braver Butler. Genau. Ich bin beim Toan anschlagsort Sind wir sicher, dass Albion den Truck vom Finsbury-Anschlag hierher gebracht hat? Ja, wir wissen aber noch nicht, warum sie ihn hierher gebracht haben. Ich werde mich mal umschauen. Ah, das wird der Truck sein. Man könnte meinen, dass hier nicht mehr allzu viel los sein sollte. Aber wir wissen ja, hey, was war das? dass da schon einiges los sein kann. So, ich rufe meine Frachtdrohne. Und dann begeben wir uns hier rüber auch rein. Den Audiolog können wir uns währenddessen auch noch anhören. Notieren Sie das. Der Tauern-Bombenanschlag bietet uns eine perfekte Gelegenheit. Sobald wir das Gebiet vollständig besetzt haben, haben wir einen guten Überblick über die Tänze. Die Aktivitäten dort werden uns eine gute Tarnung für unsere risikoreichen Aktionen bieten. Okay, die Leute suchen nach mir. Das ist in Ordnung, dass ihr nach mir sucht. Oh, da ist auch noch so ein Geschütz. Junge, Junge. Du so, dann nehmen wir einfach mal das Ding hier. Und guck mal, ob ich vielleicht mit ein bisschen Fracht hier abwerfen kann. Entschuldigen Sie, Sir. Oh. Wir schießen jetzt auf meine Drohne, oder was? Aha. Aha, haha, haha. Aha. Aha. Aha. Aha. Okay. Waffe gesperrt. Du kannst nicht mehr schießen. Ausgeschaltet. Und du? kämpfst jetzt für mich. Gibt es jetzt noch irgendwelche Gegner hier? Oder habe ich schon alle ausgeschaltet? Ich finde das immer so lustig. Ich finde es so lustig, dass man an solchen Orten einfach Amok laufen kann, was keine Konsequenzen fürs Spiel hat. Ich für den Fall ein paar Fallen scharf gemacht, aber ich glaube, sonst ist hier nichts mehr los. Haben wir die Drohne ausgeschaltet. Und die werde ich jetzt nächstes auch ausschalten. Ah ne, das hier bin ich ja nicht, ich da hinten bin ich. Deaktiviert. Tschüss. Und dann haben wir hier einfach erstmal unseren Spaß. Das ist der Truck, der beim Finsbury-Anschlag verwendet wurde. Ich habe ein Match für die Fahrzeugnummer und Nummernschild. Die Dashcam ist Schrott, aber die Kameras vor Ort haben Ton aufgezeichnet. Sollten wir uns anhören. Ja, Mann. Der ist ziemlich verbrannt. Passiert bei einer Explosion. Hab ihn immer bei der FD gesehen. Kanntest du ihn? Gott, nein. Aber selbst wenn, würde ich nicht darüber sprechen. Du verstehst? Ich erfasse mehrere Optics ohne verbundene Vitalzeichen in der Nähe. Dort sollten wir nach der Leiche des Fahrers suchen. Bin unterwegs. Okay. Ich finde findet die Leiche des Fahrers. Entschuldigen Sie. Mr. Kompost, hier ist fast nur noch Staub. Das der Angreifer hätte nicht so schnell verwesen können. Ja, dem Verwesungszustand nach würde ich sagen, diese Person ist tot seit... Oh, etwa dem Zeitpunkt des Touran-Anschlags. Damit wäre schon mal ein Rätsel gelöst. Und klettern wir hier mal hoch. Oh mein Gott, das ist so Assassin's Creed Was und da das? ist einfach so ein Typ übrig. Lol, du hast nichts von all dem mitbekommen. Naja, als ob hier oben alles ganz normal läuft. Deine Waffe klemmt. Deine Waffe klemmt, Bro. Deine Waffe klemmt. Steckst du die Waffe wieder hin? Warte. Und hast du es wieder hingekriegt? Stehst du unter Beschuss? Du solltest vielleicht zurückschießen. Das Teil klemmt. Das Teil klemmt immer noch. Und, hast es jetzt? Augen auf, Waffen bereit. Wow. Auf einmal ist er tot. Wir deaktivieren dich kurz und schalten dich dann einmal komplett aus. Hier ist eine Kamera. Und einen Sarg. Hui. Übel verbrannt. Und voller Löcher. Ich glaube, das ist unser Angreifer. Und ein Stück kaputtes Metall in der Birne, das vielleicht mal eine Optik war. Aber du kannst wundervoll bringen. Was, Bagley? Ich lade jetzt alles aus seinem Cloud-Speicher herunter und empfehle, da zu verschwinden. Hier landet man also, wenn man Albion ans Bein pisst. Wenn man bedenkt, dass ständig neue Leichen aus den Toa-Antrümmern geborgen werden, sie bringen um, wen sie wollen, und kommen damit durch. Ah, das ist auch eine miese Masche. <lacht> Oh, ich muss wieder den Schlüssel runterladen. Warum kann ich den Schlüssel nicht einfach mal behalten? Und dann können wir auch direkt rausgehen. Als wäre nichts passiert. Ich habe eine Audiodatei von der Leiche des Angreifers entschlüsselt. Soll ich sie abspielen? Mach mich stolz, spiel mal. Sie sind oben, Mom. Sie warten dort oben und niemand weiß es. Die Leute denken, er würde sie beschützen, aber... Das ist ihm egal. Er will Kontrolle. Er hat sie hochgeschickt, um uns zu beobachten. Und mehr. <lacht> er nennt es Gerechtigkeit. Themis. Drohnen. Ein schlechter Scherz. Das Projekt war tot, aber... Er ließ das Team einen Upgrade erstellen, das einen Systemneustart bewirkt und... <lacht> du hast es immer gehasst, wenn ich so gesprochen habe. Ich... Ich lasse das nicht zu. Und ohne ihn geschieht es nicht. Mom... »Ich werde etwas tun. Etwas Schreckliches. Zumindest werden die Leute das denken. Denn sie wüssten, was ich weiß, würden sie besser von mir denken. Ich bin kein Monster, aber ich muss ein Monster aufhalten. Warum? Wirklich? Hättest du die Chance, etwas Schreckliches zu verhindern, indem, indem du jemanden tötest? Würdest du es tun? Etwas fürchterliches?« es tut mir. Ich liebe dich. Oh Mann. Die Themis-Drohnen sind schon gestartet und warten nur noch auf einen Patch, der sie aktiviert. Was für ein verdammter Mist. Dauert vielleicht Monate, aber Cass könnte das Projekt wieder zum Laufen kriegen. Wenn wir die Drohnen nicht zerstören. baxi Boy. Die Themis-Daten, die wir bei Tides gelöscht haben. Weißt du vielleicht noch genug davon, um ein vernünftigeres Upgrade zu entwickeln? Sogar noch besser. Ich kann aus den Daten an sich einen Virus programmieren. Verzeihung, Berkeley, du hast die super gruseligen Themis-Projektdaten behalten? Ich hatte ihn drum gebeten. Es ergibt keinen Sinn, Daten einfach zu löschen. Man weiß nie, wann man sie brauchen könnte oder was man so erfährt. Also, wie nutzen wir das, um die Drohnen zu infizieren? Albion hat einen wichtigen Kommunikationshub bei der Tower Bridge. Lad den Virus da hoch, dann kriegen alle Drohnen was ab. Los geht's. Alles klar. Der Voice Actor, der den Attentäter, sage ich mal, gespielt hat, der hat mir aber auch nicht so sehr gefallen. Das hat mich jetzt eher so an Skyrim-Voice Acting erinnert. War vielleicht auch der Typ, der Septimus gesprochen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt zur Tower Bridge mache ich aber eine Schnellreise. Die ist hier hinten. Oh. Ja. Ach, guck mal, Lindsay Harris. ich weiß nicht, ob komm, Lindsay Harris, die muss das jetzt durchstehen. Die hat schon andere Sachen gemacht, also macht sie das jetzt auch easy. Hallo. Hast du Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen? Aber immer. Das ist Albions Hauptkommunikationshub. Aber hier gibt es mehr Security als beim Methvorrat der Königsfamilie. Du könntest damit anfangen, ihre Encryptor zu zerstören. Wenn du gut im Hacken bist, könnte die ein oder andere Kampfdrohne sicher helfen. Ist angekommen. Na ja gut, dann gucken wir mal, was wir machen können. So ein Pad gibt es nicht, also nehme ich einfach mal die Drohne Um ein bisschen meine Augen nach oben ausbreiten zu können Signalverlust jetzt schon, ui Gucken wir einfach mal hier rein Ja, Security gibt es auf jeden Fall Aber wenn erstmal ein Alarm losgeht, dann rennen die überall rum, wie blöd Und dann rennen die zufälligerweise auch über solche Sachen Oder sie laufen jetzt schon rein Na gut, Er hatte ich jetzt nicht genug Zeit, um da alles vorzubereiten, aber passt schon Ah, oh, das kriege ich auch nicht rein, okay diese Kampfdrohnen von den Backley gesprochen hat. Gibt's die auch? Viel habe ich bisher nämlich noch nicht gesehen. Gut, dann muss ich einfach hier unten gucken, ob ich eine Kampfdrohne finde. Lieferdrohne, Blumendrohne, Lieferdrohne, noch irgendeine Drohne. Die Drohne kapper ich mal. Wir sind keine Kampfdrohnen. Na gut, dann müssen wir wohl doch den Agenten wechseln. Und dann können wir da einfach hochgehen. Und spätestens dann, wenn wir oben sind und einen Alarm auslösen, dann kommen die nicht, Kampfdrohnen, wenn, wenn wir sie okay. denn überhaupt brauchen werden. So, da ist sie. Jemand muss die Drohne deaktivieren. Ja. Ah! Wo kommst du denn her? Feind an ihrer Schlecht gelaufen. Oh, sag nicht, ich komme hier nicht hoch. Oh nein, sag nicht, das ist die maximale Höhe, die diese Drohne fliegen kann. Was soll denn das? Aber hier scheint ein Eingang zu sein. Dann nehmen wir doch mal den. Ich bin einfach nur ein Idiot. Wir müssen wohl doch über den Turm rein. Ich habe nur auf der falschen Seite nachgeschaut. Erstmal hier entsperren. Moment. Dann haben wir den schon mal weg. Und den haben wir jetzt auch weg. Nicht hingucken, wenn ich böse Sachen mache. Uh, hier ist eine Leiter. Das Geld? Mm, hier hatten Leute einen schönen Tag. Pizza. Mm. Shit. Scheiß ja, wo ist sie hin? Da ist sie. Huckuck. Entschuldigung. Gibt es hier irgendwo noch einen Aufgang? Scheinbar nicht. Die wollen jetzt wirklich, dass ich hier quer rüber gehe, oder was? Der Typ geht hier jetzt rüber. Ich sag währenddessen einmal Hallo. Der läuft jetzt da in die Falle rein. Ich nehme das mit, ohne es mir durchzulesen. Dann haben wir da noch eine Wache, die sich scheinbar gar nicht für mich interessiert. Ich schalte sie aus. Und klettern wir hier hoch. So, das Ding ist jetzt auch endlich aktiviert. Nach all den Dates, als ob ich hier unbemerkt reingekommen bin. Und wir interagieren einfach mal mit diesem Relais. Den die, die nächsten. Da vorne sind noch zwei Leute. Zum Glück guckt der eine mich gerade an. Und andere guckt mich gar nicht an, aber scheint sich auch gar nicht dafür zu interessieren. Dass hier vorn sein Homie ausgeschaltet wurde. Naja. Dann schalten wir das nächste Ding aus. Aber nee, vorher noch den Technikpunkt mitnehmen. Oh mein Gott, Technikpunkte. Und weiter geht's. Das war's für die Enkrypter. Jetzt kannst du den Virus über die Zentralantenne hochladen. Okay, verstanden. Die Zentralantenne ladet den Virus zu Temes hoch. Ist es nicht das Virus? Oder macht man bei Computerviren einen Unterschied? Gut, dann mal los. Ich erfasse Drohnen im Anflug. Noch mehr Themis-Drohnen? Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killerdrohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können. Ah. Ist aber es ist nur eine Drohne. Oh, wo kommen die denn alle her? Ui! Ich habe eine Nagelpistole, woher? Ah, ich bin umzingelt. X, X. Hä, hey, warum bin ich mit einer Nagelpistole ausgestattet und nicht mit dem Gewehren? Habe ich Roxana nicht richtig ausgerüstet? Ich weiß, große Antennen sind äußerst bedrohlich. Aber du musst nah dranbleiben, damit der Virusablauf funktioniert. Ich muss mich erstmal ausruhen. Ich bin ziemlich umzingelt hier. Oh, oh, oh. Ich muss das Ding ausschalten, Digga. Fertig. Zur Hälfte, gut. Okay, noch ein bisschen durchhalten. Sicherheitsverstoß. Drohnenverstärkung unterwegs. Was zur Drohnenverstärkung? Halt mal die Busch. Okay. Im Mann scheint die Nagelpistole was zu tauben Ah, die nächsten Drohnen. Die deaktivieren wir mal. Die stellen wir mal auf Fahrrad um. Okay, solange die Drohne noch lebt, ist alles tamam, oder? Dann kommt nichts weiteres. Hoffe ich. Please. Ich schalte sie jetzt aus, bevor sie mich angreift. Ach ja, das Leben ist schön. Ist zur Verhaftung der Zielperson entsandt. Drohnen zur Verhaftung der Zielperson? Ich hatte bisher das Gefühl, die wollten mich ja umbringen. Oh. Gut gemacht, Backlane. Ein schöner Anblick. Das war's dann für Themis. Comeback ausgeschlossen. Ja, die Lichter sind hübsch. Aber ich schlage vor, dass du da verschwindest, bevor jemand deins ausknipst. Kess' Plan, über Drohnen mit einem sozialen Algorithmus Gerechtigkeit walten zu lassen, ist nach hinten losgegangen. Meint ihr, er, hat die griechischen Mythen überhaupt gelesen, nach denen er seine Drohnen benannt hat? Was soll den nächsten Plan aufhalten und den übernächsten? Kess an sich ist das Problem. Wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Kess hat seine eigene Privatarmee, ein Drohnenarsenal und viele Anhänger. Wenn wir ihn direkt angreifen, bestätigt ihnen das nur, was er schon immer gesagt hat, dass DeadSec Terroristen sind. Dann nehmen wir ihm die Unterstützung der Leute. Bags und ich haben da ein paar Ideen. Ihr solltet euch für ein Briefing treffen. Wir nehmen ihm die Unterstützung der Leute. Der Audiolog ist einfach unter der Brücke, da will ich nicht hin. So, dann auf zum Team Briefing. Und dann reden wir auch einmal mit unserer Lieblingsimkerin. Ich habe gerade Bagleys letzte Analyse gelesen. Clan Kelly verstärkt seine Aktionen in Camden. Verdammt! Wir haben der Schlange den Kopf abgeschlagen, aber warum zappelt der Körper da noch rum? Hab Geduld! Ein kriminelles Imperium verschwindet nicht über Nacht. Und was, wenn es nie verschwindet? Was, wenn unsere Arbeit umsonst ist und sich nie was ändert? Wir haben etwas verändert. Wir haben tausende Menschen aus der Sklaverei befreit. Das Böse wird nie aufhören zu existieren. Aber wir können die Leute beschützen. Das ist unser Job. Ich schätze, da hast du nicht ganz Unrecht. Genau, Bro. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich die anderen Bereiche hier privat freimachen soll, weil ich will in diesen Let's Plays irgendwie schon die Story durchspielen. Aber irgendwo gehören für mich diese Befreiungsaktionen auch zur Story dazu, aber irgendwie ich habe nicht das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr unbedingt sehen wollt, wie ich jetzt äh, City of Westminster befreie. Die ist ja schon befreit. Lol. Lambeth befreie, Savak befreie. Oder so. Und was diese Nebenmission angeht, ich würde die privat gerne auch spielen, aber es würde uns ja aus der Hauptstory rausreißen. Deswegen, ich glaube, das machen wir erst, nachdem wir mit der Hauptstory fertig sind. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es am liebsten hättet. Ich gehe jetzt zum Briefing, äh, rüste aber vorher noch Roxana neu aus, damit ich es nicht vergesse. So, das wird getan und dann auf zum Briefing. Albion bestätigt, dass es sich bei den Explosionen am Himmel über London um ein Albion-Drohnenprojekt handelt, das von derzeit aufständischen sabotiert wurde. In einem Exklusivinterview mit GBB Radio 1 sagte Albion-Gründer und CEO Nigel Cass folgendes. Die Wahrheit ist, dass diese dead freiheitskämpfer London weiter einschränken. Das Drohnenprojekt sollte Albion-Einsatzkräfte auf der Straße ersetzen und der Stadt Normalität zurückbringen. Aber jetzt kann ich meine Leute nicht abziehen. Das kann ich nicht verantworten. Cass beschwor die Zuhörer, jeden, den sie der dead zugehörigkeit verdächtigen, sofort als potenziellen Terroristen an Albion zu melden. Was für ein dreckiger Lügner. Er spielt jetzt das Opfer, obwohl er jeden töten wollte, der sich ihm in den Weg stellt. Und mit Erfolg. Nein, das war zu euphorisch. Leider hat er Erfolg. Zu traurig? So ist er eben. Erst ängstigt er die Leute zu Tode, um sich dann zum Helden aufzuspielen. Wir müssen ihnen zeigen, wie er wirklich ist. Das ist seine Schwäche, sein Image. Zerstören wir es, brechen wir ihn. Wir haben schon Ideen für eine Lösung. Zeig schon, Bagley. Das ist Claire Waters, politische Dissidentin und Podcasterin, seit der Ankündigung einer brisanten neuen Folge vermisst. Sie wurde nie gesendet. Wir haben also nur das hier. In der nächsten Folge von Buccaneer Radio spreche ich mit jemandem aus Nigel Cass' innerstem Führungszirkel. Er versprach mir etwas, das Cass als den Tyrannen zeigen würde, der er ist. Das wird den White Tower bis ins Mark erschüttern. Bis nächste Woche, Piraten. Nigel hätte versucht, das Interview zu manipulieren. Wenn er deshalb Waters kidnappt, ist die Aufnahme wohl brisant. Wir müssen sie haben. Claire sendete aus dem Freight One. Dort sollte die Suche starten. Danke. Okay. Die hört man sonst auch immer am im Radio. Claire Waters scheint eine echte Dreckschleuder zu sein. Albion ist ihr liebstes Ziel. Aber sie hat auch schon gegen tech Sky Larsen, den SRS und Clan Kelly geschossen. Sehr meinungsfreudig, was? Mit Deadsex Unterstützung könnte sie noch viel mehr erreichen. Wir könnten ihr Fakten liefern, die sie verbreiten kann. Sie wühlt schon länger in schmutziger Wäsche. Wenn das noch nicht reicht, um ihm die Daumenschrauben anzusetzen, schließt sie sich vielleicht euch an, um was zu finden. Okay, aber das Tonstudio, das werden wir erst in der nächsten Folge untersuchen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!